Hallo! Hallo! Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Neben mir Claudia Roschkowski und ich. Gabriele Fallenburg. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei allen Spendern und Spenderinnen, bei allen Paten und Patinnen, bei den Familien, besonders bei den Kindern auch und bei den Freunden und Förderern der Froschkönige. Sie alle, die uns gespendet haben, die uns unterstützt haben, sind ein wichtiger Teil des Vereins. Somit konnten wir den Familien das Leben ein wenig sorgenfreier gestalten. Wir wollen nicht sagen, dass wir ihnen die ganzen Sorgen genommen haben, aber wir haben dafür gesorgt, dass sie ausreichend Lebensmittel haben, dass sie Kinder ein vernünftiges Schulfrühstück haben wenn sie denn Schule hatten. Wir haben dafür gesorgt, dass Hygiene und ähm, Putzmittel da waren. Wir haben für warme Decken gesorgt, für warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt. Und wir sorgen dafür, dass die Familien ein wenig entspannter das nächste Jahr angehen können. Natürlich auch dank ihrer Hilfe. Wir glauben, die Frau Roschkowski und ich, dass das nächste Jahr noch schlimmer wird, wenn die ersten Heizkostenabrechnungen kommen. Das ist in diesem Jahr ja dann noch nicht gewesen. Die kommt ja erst noch. Und unsere Familien, die so knapp über dem Hartz-IV-Satz liegen, die sich bemühen und arbeiten gehen, um den Kindern ein Vorbild zu sein, die sind am schlimmsten dran. Die haben keine Rücklagen, woher auch. Und wenn dann eine Nachzahlung kommt, das wird richtig heftig. Aber wir möchten nicht weiter schwarz sehen. Wir wollen hoffen, dass es besser wird im nächsten Jahr. Und wir hoffen auf Ihre Hilfe weiterhin. Dass wir unsere Projekte und unsere Zielsetzung und all das, was wir so vorhaben noch, durchsetzen können, durchbringen können und erledigen können. Und das geht nur mit Ihnen. Wir möchten uns nochmals herzlich bedanken für das vergangene Jahr. Wir sind ganz stolz, dass Sie geblieben sind und weiter an unserer Seite sind. Darauf würden wir uns sehr freuen. Frau Roschkowski. Ja? Ja. ein gesegnetes Weihnachtsfest für Sie alle. Ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Und bitte bleiben Sie uns gewogen, damit wir so weiterarbeiten können wie bisher. Ihnen allen Ihnen und Ihren Familien, schöne Weihnachten. Bis zum nächsten Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss.